Der folgende Tipp bewirkt, dass mehr Zuschauer angeregt werden, deinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Besonders kleine YouTuber machen das folgende oft noch gar nicht. Also, wenn du mehr Abonnenten haben willst, bleib unbedingt bis zum Ende dieses Videos dran. Das, was wir jetzt machen ist, wir erstellen ein Wasserzeichen oder einen kleinen abonnier für alle unsere YouTube-Videos mit nur einem Klick. Und das Gute an diesem Button ist, dass er auf dem PC angeklickt werden kann und die Zuschauer danach fragt, ob sie den Kanal abonnieren möchten. Das heißt, Zuschauer schauen gerade auf Vollbild dein Video und können dich sofort abonnieren, ohne runter zu Im Klartext bedeutet das, dass du die Wahrscheinlichkeit ein wenig erhöhst, öfter abonniert zu werden. Aber wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Das gehen wir nun zusammen durch. Um ein Wasserzeichen hinzuzufügen, musst du einfach auf dein Creator Studio gehen. Wenn du noch im neuen Creator Studio bist, also das wird automatisch eingestellt jetzt bei YouTube, ähm, kann man hier einfach unten auf Verlassen gehen und dann findet man zurück zum alten Creator Studio, weil beim alten Creator Studio sind noch ältere Funktionen vorhanden, die beim neuen, bei der, beim Studio Beta noch nicht verfügbar sind. Aber eines Tages wird dieses alte Creator Studio eingestellt. Jedoch mag ich, es, ähm, mag ich dieses Creator Studio einfach lieber. Dafür gehen wir auf Kanal. Dann gehen wir auf Branding. Und jetzt sehen wir das schon. Hier sieht man das Wasserzeichen. Hier kannst du es entweder ja, entfernen. Ich habe hier schon eins hinzugefügt oder ähm, ja, eben das neu hinzugefügte eben aktualisieren. Wenn ich das entfernen würde, könnte ich ein neues hinzufügen. Ähm, ich mache das jetzt einfach mal beispielhaft. So, und dann kann ich hier einfach auf Wasserzeichen hinzufügen drücken. Wichtig sind halt diese Formate. Und dass es nicht größer als eine B ist. Meistens so, sind solche kleinen Bilder eh nicht so groß. Ja, man soll darauf achten, dass es eine PNG-Datei ist. Ja, es gibt verschiedene Varianten, was man da unten einblenden kann. Ich empfehle zwei Stück. Entweder blendet man sein eigenes Logo ein oder sein Profilbild. Oder man blendet einen Abonnier-Button ein. Ich erkläre auch gleich, was der Sinn davon ist. Einmal muss man dazu sagen, die Wasserzeichen werden auf dem Handy angezeigt. Aber dahinter steckt keine Abonnierfunktion. Wenn man es zum Beispiel auf dem PC ist, steckt hinter diesem Wasserzeichen eine Abonnierfunktion. So, hier sind wir auf einem Video von mir und hier unten sieht man schon das Wasserzeichen. Hier kann man einfach auf Abonnieren dann drücken, wenn man darüber wischt. Und dann könnte ich die Zuschauer ganz einfach abonnieren. Und ja, das Gute daran ist, viele Zuschauer gucken im Vollbildmodus und wenn sie am PC sind, ja, sie gucken sich mehrere Videos an, haben auf Vollbild, dann gehen sie ins nächste Video und so weiter und Sie kommen eigentlich gar nicht dazu, auf Abonnieren zu drücken. Und wenn sie im Vollbildmodus sind und sie sehen, okay, da unten, wenn ich darüber wische, da der kann ich Abonnieren drücken, klicken sie vielleicht öfter da drauf und du kriegst quasi dadurch mehr Abonnenten, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit steigert sich dadurch. Und beim Abonnierbutton ist dahinter noch ein weiterer Gedanke. Also erst einmal kannst du Abonnierbutton png suchen bei Google. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du diese Dateien verwenden darfst, dann gehst du auf Einstellungen, dann gehst du auf Erweiterte Suche. Da unten kannst du nach den rechten Filtern, hier unten steht es schon frei zu nutzen. Du kannst es weiterverarbeiten, auch für kommerzielle Zwecke. Danach suchst du jetzt. Wir finden diesen Button. Wir können uns den downloaden und den einfügen. Ich mache das jetzt einfach mal beispielhaft. So, ich habe ihn hinzugefügt. Speichern. So sieht das Ganze aus. Und jetzt kann ich auch noch eingeben, wann ich das mir ähm, ja, anzeigen lassen möchte. Ich mache es über das gesamte Video hinweg und aktualisiere das Ganze. So, und jetzt wird da unten rechts ein kleiner Abonnier-Button angezeigt. Am PC, wie gesagt, ist die Funktion am Handy nicht. Aber jetzt kommt es, unterbewusst wird den Zuschauern auch am Handy vermittelt, dass man nicht doch abonnieren soll. Sie sehen die ganze Zeit da unten diesen Button, wenn sie auf Vollbild haben. Und sie kriegen die ganze Zeit reingedrückt... Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Die haben die ganze Zeit den Button vor sich und die Wahrscheinlichkeit steigt dadurch, dass die Leute dich auch wirklich abonnieren. Beim Logo steckt auch noch ein cooler Gedanke dahinter. Wenn du zum Beispiel dein Profilbild, dein Logo oder was auch immer da unten hast, dann steigt deine Wiedererkennung einfach. Wenn du zum Beispiel auch nicht mal dein Gesicht einblendest, man hört nur deine Stimme oder ein Gameplay von deinem Videospiel oder was auch immer und du hast da unten dein Logo, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dieses Logo von dir bei den Zuschauern im Kopf einfach bleibt. Und wenn sie irgendwann nochmal auf deinen Kanal stoßen und sie haben dich zu dem Zeitpunkt noch nicht abonniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, weil sie sagen, aha, ja, irgendwoher kenne ich das doch, dass, dass die Zuschauer dich auch abonnieren. So. Und das sollte man einfach mit diesem ähm, Wasserzeichen erreichen, dass man entweder die Leute zum Abonnieren anregt oder eben einen Branding-Effekt erzeugt, dass du nicht ver vergessen wirst. Wenn du weitere Tipps zum Thema YouTube möchtest oder wissen willst, wie man mehr Abonnenten-Klicks bekommt, dann check gerne mal meine Videobeschreibung ab. Da stehen einige wichtige oder interessante Informationen drin, die dich sicher weiterbringen können. Und ansonsten kannst du dir auch noch andere Videos von mir auf meinem Kanal anschauen. Abonnieren natürlich nicht vergessen und in diesem Sinne, wir hören uns dann beim nächsten Video. Ciao!